Dank Tolino können Sie völlig unbeschwert in Ihren Lieblingsgeschichten versinken, auch mit Sehbeeinträchtigung. Alle E-Reader mit einer Displaygröße ab 7 Zoll verfügen über einen Vergrößerungsmodus, der in enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband für Sie entwickelt wurde. Auch die Schriftgröße Ihrer E-Books können Sie jederzeit anpassen, ganz individuell nach Ihren persönlichen Bedürfnissen. Öffnen Sie zum Einschalten des Vergrößerungsmodus das Menü Ihres E-Readers und tippen Sie auf Einstellungen. Unter Weitere Einstellungen können Sie gleich an erster Stelle den Vergrößerungsmodus aktivieren. Neben dem Menü werden Ihnen nun auch alle Bedienelemente und die Cover Ihrer E-Books vergrößert dargestellt. Um die Schriftgröße eines E-Books individuell anzupassen, tippen Sie mittig auf eine Buchseite und anschließend auf das Schrift-Icon. Bewegen Sie den oberen Regler nach rechts, um die Schriftgröße Ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend zu vergrößern. Sollten Sie Probleme beim Einschalten des Vergrößerungsmodus haben, besuchen Sie einfach eine der 2000 Filialen der Tolino Allianz Buchhändler. Ihr Buchhändler vor Ort hilft Ihnen gerne weiter.